Hallo, ähm, ich, Hallo, ich interessiere mich für den Beruf Maskenbildner, aber ich weiß nicht so genau, was man da so braucht. Kann man ja, sich nicht hier so informieren? Auf jeden Fall. Also wir sind ja hier das Berufsinformationszentrum. Du kannst dich gerne mit an unsere Computer hier ransetzen, hm. kannst dich da selber informieren. Berufe nicht wäre da die richtige Auswahl, um gezielt nach einer äh, Tätigkeit sich kundig zu machen. Dort werden Zugangsvoraussetzungen auch erklärt, auch Vergütung, wie viel man dort verdient. Man kann sich auch einen Steckbrief direkt ausdrucken lassen, um das natürlich auch mit nach Hause zu nehmen. Man kann sich auch entsprechend einen Beruf, also den Beruf per Video anzeigen lassen. Mhm. BITS kann man sich rundum kundig machen über Angebote, Zwecks Ausbildung, Studium, Berufswahl, alles um das Thema Bewerbung schreiben auch unter anderem. Wir bieten auch Medien hier an, zum selber nachlesen, im Internet recherchieren und würde einfach ein bisschen was darüber im Internet auch mal euch zeigen. So, wie ihr seht, das sind die vier Themeninseln, die das BITS anbietet. Hier kann man sich rundum kundig machen um das Thema Arbeit, Beruf, Ausbildung und Studium, Bewerbung und auch um Ausland. Die Bürger, die Arbeitslosengeld Geld 2 beziehen, können auch gerne den Jobclub besuchen. Dieser befindet sich gegenüber der Arbeitsagentur in Leipzig in der Axispassage. Dort werden die Kunden natürlich explizit auch beim Erstellen der Bewerbungsanschreiben betreut. Wie man das ausformuliert, diesen Service können wir als Bezieher nicht anbieten. Die Ausbildung hier in der Agentur für Arbeit Leipzig nennt sich Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen. Das ist genau der Beruf, den man in einer Agentur für Arbeit erlernen kann. Bewerben kann man sich in jeder Agentur für Arbeit auf verschiedene Art und Weise. Zum einen das übliche äh, Verfahren, schriftliche Bewerbung, eine entsprechende äh, Bewerbungsmappe, aber Immer mehr greift natürlich auch in den Agenturen für Arbeit äh, das Bewerben per Online um sich. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich äh, ja, die Bewerbungsform, die wir auch bevorzugen. Also für ganz wichtig äh, erachte ich, dass äh, Bewerber unbedingt Kommunikationsfreude haben müssen. Also es geht schon darum, jeden Tag hier tagtäglich Tag, mit Menschen zu kommunizieren, sie zu beraten, sie zu unterstützen. Das ist, sagen wir mal, das Wichtigste, was man mitbringen sollte. Äh, Wichtig finde ich aber auch, dass der Bewerber sich für sogenannte Rechtsvorschriften interessieren muss, weil das, was eine Agentur für Arbeit macht, das überlegt sie sich nicht selbst, sondern das hat ihnen der Gesetzgeber an die Hand gegeben im Rahmen der Gesetzbücher und die lernen, junge Leute anzuwenden im Laufe der drei Ausbildungsjahre. Ich als Ausbildungsleiterin würde als Vorteil und auch als besonderen Pluspunkt bei dieser Ausbildung sagen, dass wir alle Auszubildenden und auch Studierenden, weil wir bieten auch zwei Studiengänge an, nach der Ausbildung übernehmen für mindestens 24 Monate, also zwei Jahre, aber schon mit der Maßgabe aus diesem befristeten Arbeitsverhältnis anschließend auch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu machen, was schon natürlich ein sehr großer Pluspunkt ist. Kleine Einschränkungen, nach der Ausbildung müssen sich die jungen Leute aber bundesweit mobil erklären. Das heißt also, man kann nach der Ausbildung auch ein Arbeitsangebot in Berlin oder in Hamburg oder in Bayern bekommen. Auf jeden Fall macht mir Spaß in der Ausbildung die Zusammenarbeit mit Menschen und auf jeden Fall auch in Verbindung mit der Benutzung von Rechtsvorschriften, aber auch die Flexibilität in den verschiedenen Teams zu arbeiten oder Bereichen. Bei dem Beruf ist es sehr wichtig, dass man kommunikativ ist, denn man muss mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, um ihnen auch zu helfen. Des Weiteren muss man sehr teamfähig sein, da man hier auch im Unternehmen selber mit vielen verschiedenen Mitarbeitern zusammenarbeitet, um Probleme zu lösen. In dem Beruf ist es auch sehr wichtig, dass man lernfähig ist, denn man hat immer aktuelle Rechtsvorschriften, mit denen man arbeiten muss und deshalb ist es auch wichtig, da immer aktuell zu sein.